Ich möchte heute auf zwei Fragen eingehen, die uns täglich erreichen. Erstens, angesichts der Rasant an, des rasanten Anstiegs der Infektionszahlen hier in Deutschland, muss man nicht einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems befürchten. Verschiedene Hochrechnungen gehen davon aus, dass 5% der Patienten beatmet werden müssen. Meine Antwort, der fatale Fehler bei diesen Hochrechnungen ist, dass man Infektion gleich Erkrankung gleich Patient setzt. Tatsache ist, eine Infektion ist das Eindringen und Vermehrung eines Virus im Körper. Infektionskrankheit, also Symptome, Krankheit entstehen erst dann, wenn es eine entsprechende Reaktion des Körpers gibt. Nun, bei Coronaviren verlaufen tatsächlich 90 Prozent Infektionen ohne Krankheitssymptome. Das heißt, der Mensch bleibt gesund. Das können Sie auch in den Zahlen einsehen, die für jeden öffentlich zugänglich sind. Nun, wenn man also eine Hochrechnung angestellt hat und davon ausgegangen ist, dass die Infektion, die Zahl der Infektionen, maßgeblich ist für die Rechnung des Bedarfs dann sage ich, Sie müssen diese Ergebnisse durch zehn teilen. Und wenn Sie das tun, werden Sie sehen, dass das Virus unser Gesundheitssystem nie und nimmer zum Zusammenbruch bringen kann.